Wir sind jetzt nur mal zusammengegangen, damit wir erstens da mal. Ja, Creeper, pass auf! Und, Alter. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Minecraft-Projekt Easy War 4. Hallo. Yo! Wir werden heute ein bisschen Diamanten farmen, weil wir quasi dazu gezwungen sind, weil wir aktuell gegangen sind und alle anderen schon ca. 4 Folgen aufgenommen haben ja. und dann würden wir gleich loslegen, oder? Ja, immer! Ja. kann natürlich passieren, dass wir gesniped werden, weil wir aktuell gegangen sind Ich ja, hoffe nicht Ich hoffe nicht So... Ja Ich baue mal zu dir, okay? Mhm. Wo bist du? Snegst du Ja. Ja. bist du Wo, bist du? Du? Eieiei, ei, ei. da unten bist du weg da. Ist da eine Schlucht oder sind so in der Nähe der Lava bei dir? Hm, nein, nur Lava. Nur Lava? Also was passiert? Ich baue mich gerade aus, zu so die weg ab. Da ist ja nichts. Aber dann kriegst du eine Hälfte. Wenn du ja Weg zum Beispiel zu mir brauchst, ist da eine Schlucht zu machen. Wo bist du? Okay. Sind sie von oben? sind Okay, Ah, da ist der Oussi. Ja, mach weiter mit deinen Farben. Okay. Wir sind jetzt nur mal zusammen gegangen, damit wir erstens da auch mal... Creeper, pass auf! Hund, oder? Easy! Ich <lacht> brate mal mit, gell? Ich nehme ein bisschen was raus. Okay? Ich isse natürlich wieder mal Fleisch weg. Jo, Eisen hast du da drinnen? Eisen habe ich glaube ich noch gar nicht. So, Eisen. Ja. Eisen Spitzhacke. Okay. Hast du unten schon alles durchgeschaut? Eisen Schwert, genau. Na? Ja. Egal, ich glaube ich baue mir einfach ein Pavedino, wie uns passt, oder? Ah, da ist Eisen. Okay, warte, ich baue mir auch Eisen Spitzhacke. Okay. Wir haben nicht alles für Holz. Das Deshalb haue ich meine Spitze in meine Arte noch gar nicht weg. Rohmarten habe ich noch. Ah ja. Alles das dann wurzeln. So mal schaffst du für LV? Ja, ja. Ich würde schon sagen. Okay. Ja, bei mir geht irgendwie gerade nicht so viel weiter, leider. leider weil er ein bisschen vergessen hat, was ich alles gehabt habe, jetzt weiß ich das. nicht. Ja, oh, sieht gut aus. Sollen wir mit dem Eisen Eimer und Lava nehmen oder lieber ignorieren und einmal ähm, Eisen Equipment machen, damit wir nicht one hit vom creeper sind? Eisen Equipment ja. wahrscheinlich, oder? Ja... Ich baue da gleich Stufe auf Dufel, okay? das Stufe 11 durch, aber okay. Yo. Ja, für unser Eis und Kipp machen? Ja, ja. Ganzes? Ganz, ja. Ganz, ja. Natürlich <coughs> zuerst die Brust. Natürlich. Natürlich. Ah, ja. So, die Qualität ist ein und sein, Philipp. Ja, das ist. Wurst Okay, wir sind doch ein bisschen oben noch. Hier du hast aber absichtlich trotzdem nur im kurz cool immer. Mhm. Wow. Wenn wir zum Beispiel durchs Video skip, ob wir Kordis hab, hat er schon mal weniger Wahrscheinlichkeit. Oh, hast du wasser eigentlich? Ja, wirklich? Ja, wir sind direkt aber Lava, Labern, oder? Mal schauen. Das ist ein bisschen bei mir Wenn du da oben gehst, gell? Mhm. Du gehst direkt in den Labern, mal. Ein Wind haben. Eieiei, Ja. Ja. Ja, ja, dann hier hat man die Lava die oder? ja, die Wir ja, So den ja, auch. So, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Wind nehmen. ja, ist nicht so ja, Ich ja, das auch so, gell? Mhm. Ähm, du musst halt aufpassen, das -Lava. ja, ja, Ah, ich bin schon auf Höhe 10, 9, 10, 1, ich noch 11, ja, oder? Ja. Ich baue mal gerade aus, nur. Damit wir ja. dann die Seitengänge bauen können. Genau. Ja. Ich, ich hab eh ähm, eigentlich genug Holz, dass wir uns Fackeln machen können, glaube ich. Okay, du musst das Holz. Ja, ich hab noch... Ja, es wird schon rausreichen. Ja. Natürlich wäre es jetzt praktischer mit der Dierhacke. das kann den ganzen Spaß machen. Wenn wir Bot haben, Bot Blue. Aber es passt schon. Später müssen wir auf jeden Fall noch Zucker holen. Auf jeden Fall hast du schon Zucker, Philipp. Äh, 6. Ja. Okay, okay, das reicht immer für uns Verzauberungstisch. Dann können wir schon mal Bot 1 machen. Ja. Es ist nicht so verkehrt. Das reicht schon mal. Ne? Und Äpfel habe ich gar keinen, du. Und... Ja. ja okay, dann müssen wir auf jeden Fall noch Äpfel holen. Sorry Eis mitnehmen? noch? Ja. Soll ich es dir auch Ja. Aber Lava ist ein Bild. du? kannst eigentlich alles mitnehmen, du? ich schon. Ach okay. Du kannst natürlich bei dem Lavasee da schauen. Ob da Diamanten oder so sind, aber natürlich aufpassen. Immer ja, okay. <lacht> ja, wir spüren eigentlich, wir dürfen ja laut den Regeln nur zwischen 16 und 22 Uhr spielen. Und wir spielen gerade so um 17 Uhr plus. Ja. Und das eigentlich sollten jetzt ziemlich viel live online sein und snipen und alles. Aber es macht anscheinend gerade keiner. Und noch. Und meine Spitzhacke ist glaube ich kaputt. Sollen wir da da Star-Spitzhacke weiterbauen oder? Nein, ich kann... Äh, da ja. ist okay. Mach ich gleich. Da. Ich mit. Eieiei, ah, ja, ja, jetzt müssen wir nicht fixen. Okay, okay. so habe ich noch nicht. Ich stelle da mal Kisten her, gell. Ich hau nur Blumbo da rein. Aber das Fühle braucht man, das ist das Witzige. Ich aber keine Mana-Frauen. Ich glaube nicht. Mit dem ich da entlang, da ist die Mana. Ja. Entweder, ich habe keine Sticks mehr. Egal. <laughs> Dann wieder alles Das war jetzt irgendwie gerade nicht so schnell, aber... Faschend Ich werde da die Zombies und die in der Du hast meinen meinst du Ja genau Okay Die banden nur, oder? Bin ich schon weit, oder? Ja. Das, interessant. <lacht> das Interessante ist, dass wir nur beim grad ausbauen. gefühlt, keine Diamanten mehr finden. Und auch keine Höhle oder so. Es ja. ist sehr praktisch, dass ich gerade deinen Livestream schaue. Mhm. Sieht gerade so, was du so machst. <lacht> <lacht> cool. Das ist schon irgendwie witzig. Ja. Es ist lieber keine Verzögerung eingestellt. Das macht natürlich besser. Das macht besser für ich ja. Mhm. Lord. Es ist aber eine Spurverzöger. verzögert. Ja, Spur würde schon sagen. Ja, aber es ist nicht gut. Soll ich mal Seitengänge bauen oder lieber nicht? Oh, ich fahre. Okay, okay. Jo. 5 <lacht> Minuten haben wir noch. Ich weiß zwar so nicht, ob ich 5 Minuten oder ausbauen soll noch. Wieso hat man beim Street nicht so viel oh. Ja, das stimmt. Bei UHC-Run habe ich gelernt, dass man nie Street Miner so dann finde ich viel mehr Diamanten. Ja, klar. Nur in dem Waal, du kannst du die ganze Zeit auf wie obi wie auf. <lacht> ja. ist Emeralds brauchen wir so also, nicht, gell? Oder? Ja, ja. Okay. Hey, aber ein Handijemand möchte ich schon finden. Ich würde Diamantenschwerter Diamantenschwert und ein Bier hacken. Ja. Ja, schön. Jo. Ja, schlitzhaft, wie Das ist echt falsch, in geschmolzen mhm. Ja wir haben jetzt oft unsere Koordinaten gezahlt, aber ich glaube bei dem war es dann halt ein kann. Außer der Steve mhm. Der ist der einzige was das machen wird Aber ansonsten. Es ist irgendwie ziemlich ruhig für ja. Und dadurch, dass es nur Grundausbau und, <lacht> und kein Lava, kein Diamant und keine Höhle kommt. Passiert bei mir nicht gut. Weil wenn ich so weitermache, bin ich gleich bei der Bohren, oh. <lacht> Nein. Ich bin Wahrscheinlich bauen wir uns gerade direkt zum Spawn. Ich nehme immer... Ähm, und für die Level mit, weil ich glaube da brauchen wir noch einiges Ja genau Außer wir gehen dann in die nether level farm und dann brauche ich das nicht machen ja. Soll ich mal zu dir kommen, ich habe nämlich kein Eis mehr ne? Ja, dann ich Ah oh, warte, ich schmelze noch auf der Servant Ich sag mal zu dir Streetman hey, Ja genau, komm mal zu dir Streetman Ja, ich hook aber zu dir, voll geil da geht's weiter ja, mit dir. ist schon Da, oben hier? Ja? Ja, ich würde gern Ein Schmolz für dich. So. Immer zwei, oder? Aufstehen. Ich Kack, kack, kack, kack, kack. Das gibt's hier ja nicht. Äh, als der ja, glaubt mir so. Und nur Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Die ist dann gleich aus, oder? Kein Dio macht. Kein einzigen Dio. schon alles Verstehst du, ich hab schon zwei Smaragdi und gell? Den müssen sie normalerweise nicht. Aber ich kann es nicht einmal abbauen. Oh, das ist Stahl. Ja, ich beschluckt es gerade erst. Ah ja. Hey, was ist sonst von mir? Ja, oh Gott. Oh 2 Zwei Minuten haben wir noch. Wo wir irgendwas Spezielles noch machen, ich glaube nicht Na, hier. Jetzt. Gold braucht natürlich auch die goldenen Äpfel. Aber ah, das wisst ihr ja alles schon. Äh, Iron, was bist du? Hast du schon Equip gemacht, Iron? Äh, vorhin noch Okay, ja. Ich baue mich mal in die Post, gell? Mhm. Und ich baue mir gleich zwei Diener Zum Minern. Gleich zwei Spitzhaken. So. Ich baue da jetzt noch das Stop. Da Und da. Dann tun wir mal in eine andere Richtung. Schau mal, da steht ja Bord daneben. Gell? Und bei unserem Weg geht es jetzt nicht weiter weg. 30 Sekunden haben wir noch. wo wir zusammen gehen oder zum Stroke machen? Zum machen es hey, wäre aus dem Nichts erschienen. Ja, wir werden es nichts verschwinden. So, nee, Brauchen wir das eigentlich? Nein. No. So, dann würde ich mal sagen: Danke fürs Zuschauen. ich ja, euch das Video gefallen hat, gebt einen hoch. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und oh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.